Oh boy, uh. du darfst direkt, du Gott. Okay. Okay, oh, ich mach ich fertig, Lil. Ja, yeah, look at this. Got it. <lacht> Lisp. Ich bin so langsam im Tippen. Lisp. Ich war auch am Anfang langsam. Gudi. Na was? Hm. Hört sich eigentlich einfach an. Was? Oh mein Gott. What? Andi! Das war random. Aber kann man eigentlich schon <lacht> an. Ah, let's go! Ah! <lacht> Easy! <lacht> Dieser Bullshit. Ah, ich fand's faszinierend, wie ich schon durch den einen, einen grünen Strich erraten konnte. Ja. Andi hat nur Sachen angetippt, gibst du. <lacht> <lacht> ah! <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Nur zur Erklärung, wir spielen gerade Scribbler. Hi. Darf ich euch vorstellen? Wir sind zu viert. Stellt euch mal vor. Seid mal Nein. sozial. Nein? Okay. Toll. <lacht> Warum ist das so schön? Ich fällt mir. <lacht> Das war doch wieder sowas. Ah! <lacht> er war wieder! Let's go. Das ist eine tolle Blase. Die ist wirklich vorzüglich. Was ist denn das für ein Scheiß jetzt? Was soll ich denn jummeln? Oh Mann! Mit so Hobby-Arschloch ist da draußen rumgefahren mit seiner Karre. Wild. Hat man immer nicht gehört. Ja, äh. zeig ich hatte nur die Auswahl zwischen ganz beschissenen. Nee. Ähm. Kann man nicht irgendwie mit Farbe sogar malen? Ich, ich hab nicht mal die Option gerade hier. Violine? Wer gab denn jetzt noch Violine? Wir brauchen okay, euch Ah, hier waren die Farben! Auch. Okay, ähm. Oh mein Gott. What? Vielleicht sieht man es ja jetzt ein bisschen besser. Ja. Die Scheiße, der hat mir gerade überhaupt nicht angezeigt, dass ich mit Farbe malen kann. Eh. Alright. Und kick, Old kick. Oh fuck. Ach nein, das sollte nicht sein. Whoops. Also nicht Strich. Leel. Okay, ich muss jetzt ein bisschen beeilen. Oh mein What? Gott. Was? Das wird doch auseinandergeschrieben, oder? Yes. What? Nicht so lang. Yes. Oh mein Gott. Ich noch einen Angry Bird zeigen. <lacht> so wie ich das letzte Mal. Ha! Oh, Nicht wundern, ich war Genusswurzel, eine Suppe. Grüßt euch. Ah. Um. <lacht> <lacht> God fucking fucking Ah. Ähm Wow wow wow wow Wow wow Ähm Das ist wunderschön Stein? Ich wollte einfach schon vorraten Oh mein Gott Ah Yes ah. Verdammt ah, <lacht> hast du gedacht du <lacht> Bam Er <Was? lacht> ja, machts gut Wo steht das Zeug? Für gewöhnlich. Überleg. Wo steht es? Oh mein, oh mein Gott. <lacht> oh, verdammt. Sehr wild. Sehr, sehr wild. Zu wild. Ach du fuck! Steinschleuder. Alter, dieses die, Fülltool die, die, die, die tool ist so... ...crap. What? <lacht> ah, Was das ist... ...von schrauben voll... Ah... Oh, hier, dann normal. Ich hab dich laut tippen hören, ich hatte Panik. <lacht> Sieht aus wie ein Rasierer. <lacht> Rasier die vielleicht? Okay, ich weiß nicht, was ist ein Tukan, ich nehme jetzt was anderes. Ich schreibe nicht. <lacht> nee, so nicht. Ähm. Ah. du machst das schnell. Äh. Uh, ach. Yes! Der weiß halt nicht, was das was sein soll. Der Buchstabe hat es mir verraten. Ja. Plus Sabinas du... Aussage. Was war noch die Aussage? Sogar ein warmer Braten. Ah. Ich weiß halt nicht, wie man das sonst so. Ja. Ah, ich stehe so oh, auf dem Schrauch. Nee, du hast es schon gut gemacht. Irgendwie. Ich weiß nicht, ob man es sonst Yes. Zählt. Oh mein Gott, was? Das A, Oh mein Gott, ich stand so auf dem Schlauch. I tried my best, but I still suck ass. Oh mein Gott. <lacht> oh, ich dachte, das wäre ein Fingernamen. <lacht> Oh mein Gott! No way! <lacht> no way! Oh mein fucking ah. Gott! Oh. <lacht> no way! Olli, Alter! Das andere. No ich, way! Ich hab nicht gedacht, dass es das so kürzen wird. Ich wollte es eigentlich witzig gestalten, aber. Das alter! Das, Killing, das musst du so nochmal ein bisschen offensichtlicher machen. Andreas, er red das nicht. <lacht> Andi, Alter, come on! Come on, bro! Oliver, mach noch was, mach irgendwie! ich <lacht> Stell dir jetzt Finger vor. Äh, ja. Ich hab's sogar noch <lacht> gesagt! Ich hab's <lacht> ja, sogar noch nicht gesagt! Deswegen war's so geil! Oh mein Gott. Ah. Okay. Ah. Help! Help. <lacht> Was? Oh mein Gott. Oh was soll das... sein? Ach, eine Missgabe. Ich hätte schon vergessen was. sowas. Braune Sahne, mein Freund. Braune Sahne. Alter, das ist so ein fucking Ding. Was? Nein, dass es einfach ist. <lacht> <Ja>. <lacht> What? What? Ich, ich wollte gerade sagen, bei mir war es verzögert gewesen. Uh. <lacht> What? <lacht> Ein gebrochenes Bein. Oh, ah, leck mich doch am Arsch hier, das ist doch... <lacht> das ist Haken, also es sind die, die aufrechten Haken, die... Das ist die gleich Ach, warte mal, das kann Rind sein. Jesus Christ, Oh Gigi. mein Gott, das wird zerstört schon wieder. <lacht> <lacht> Nun gut, dafür hat es auf jeden Fall für meine Zwecke gereicht.